Ich habe schon als kleines Kind mit meinem Vater ja Autos gearbeitet. Ich habe auch sehr gerne Autos gearbeitet. Das war eigentlich mein Hobby und habe ich gedacht, das verbinde ich nicht mit meinem Hobby mit dem Arbeiten. Ja, also bin ich zum Automobilfachmann Was uns speziell macht, äh, Tempelfrey ist ein grosser Konzern. Und trotzdem sind wir familiär und neue nach Bei Die Möglichkeiten der Karriere ist es ja wirklich so, dass wir äh, eine gute Grundausbildung anbieten aber nachher auch gute Aufstiegsmöglichkeiten haben. Wenn jemand Interesse hat, bin ich überzeugt, haben wir auch in unserem Gewerbe sehr, sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegsmöglichkeiten. Ich bin sehr stolz, dass ich so viel gelernt habe, dass so viele neue Leute kennengelernt habe, auch gelernt mit den Kunden gut zu kommunizieren. Ich bin offener geworden hier, ich bin auf das sehr stolz. Wieso sollte jemand bei uns die Lehre machen? Weil wir ein super aufgestelltes Team haben. Alle sind motiviert. Das merkt man auch, das spürt man auch. Und wir können uns auch darauf fokussieren und schauen, auf die Stimmung der Leute. Und das war ja in diesen Jahren immer gut. überdurchschnittlich kann ich sagen. Und darum macht es Spass bei uns.